Hallo ihr Lieben, mein Name ist Gina Kagoscha und heute schauen wir uns die Drehungen an, die am häufigsten in unseren Tänzen vorkommen. Den Step-Turn und den Pivot-Turn. Tatsächlich gibt es Trainer, die zu einer Figur sowohl Step-Turn als auch Pivot-Turn sagen. Und zwar häufig zu der Figur mit dem Schritt und dem Drehen. Tatsächlich gibt es ein paar Unterschiede, die beide Figuren ausmachen und die möchte ich euch heute einmal aufzeigen. Wir beginnen mit unserem Step-Turn und wie der Name schon sagt, machen wir erst einen Schritt und dann kommt die Drehbewegung. Die Figur endet dann mit einem nächsten Schritt in die jeweilige andere Richtung. Der Step-Turn kann natürlich in beide Richtungen ausgeführt werden, das heißt, ich mache einen Schritt mit dem rechten Fuß, dann folgt eine Drehung nach links über die linke Schulter, also die linke Schulter geht zurück. Und dann folgt der Schritt auf den linken Fuß. In die andere Richtung ist es genau umgekehrt, ich mache einen Schritt mit dem linken Fuß, meine rechte Schulter geht zurück und es folgt ein Schritt mit dem rechten Fuß. Natürlich kann der Step-Turn in verschiedene Radien getanzt werden, das heißt, ich mache meinen Schritt und mache einen Step-Turn-Viertel, dann gehe ich nur bis zur nächsten Wand und setze dann meinen Schritt meistens zur Seite. Es gibt auch Tänze, da gehe ich dann hier wieder vorne rauf. In der Regel ist es bei einem Viertelturn, dass ich den Schritt zur Seite setze. Bei einem Step-Turn mit halber Drehung setze ich meinen Schritt vorwärts an und drehe mich bis zur 6 Uhr Wand rum und mache dann meinen Schritt nach vorne. Was wahrscheinlich seltener vorkommt, sind Step-Turns mit Dreivierteldrehung oder voller Drehung. Also Step-Turn mit Dreivierteldrehung oder ein Step-Turn mit ganzer Drehung. Da kommen wir auch schon fast wieder in den Bereich von einem Spiral-Turn und den erkläre ich euch mit Sicherheit nochmal in einem anderen Video. Achtet bei euren Step-Turns unbedingt darauf, dass der erste Schritt nach vorne geht. Fuß leicht ausgedreht und dann kommt erst unsere Drehaktion und wir gehen zurück auf den anderen Fuß. Wenn ich aber den Fuß schon vorher überkreuze, dann ist meine Drehaktion schon fast ausgeschöpft. Häufig passiert es dann, dass ich meinen Körper zu weit drehe und damit die falsche Wand erwische, also im Tanz nicht mehr in der richtigen Wand stehe. Aber wo ist nun der Unterschied zum Pivot Turn? Ganz einfache Sache. Wir haben unsere Drehaktion als erstes und dann kommt der Schritt, nicht so wie beim Step Turn, da ist es genau umgekehrt. Das heißt, ich stehe auf meinem Fuß und jetzt kommt erst die Drehaktion und mein Schritt setzt sich nach hinten. Wenn ich jetzt weiter drehe, bleiben meine Beine da, wo sie sind und ich drehe herum und mein Schritt geht nach vorne. Das heißt, ich habe eine stabile Position von der Hüfte abwärts, meine Beine bewegen sich nicht weiter. Manche Pivots drehen sich dann auch noch ein Stück weiter. Das heißt, ihr habt euren halben Pivot und dreht vielleicht jetzt noch eine Vierteldrehung weiter und setzt den Schritt zur Seite. Dann lösen sich die Beine natürlich auf, weil von hier aus muss ich ja meinen Schritt irgendwie zur Seite setzen können. Achtet bei beiden Dreharten nochmal auf eure drei wichtigen Punkte für Drehung. Die Balance, die Stabilität und die Orientierung im Raum. Dafür gab es letzte Woche ein Video, wo ich euch Übungen gezeigt habe, die ihr auch durchaus zu Hause üben könnt. Den Link dafür findet ihr nochmal hier oben in der Infobox. Habt ihr Fragen zu bestimmten Themen aus dem Bereich Linedance oder vielleicht Fragen an mich selbst als Tänzerin oder Trainerin? Dann nutzt die Kommentare. Im nächsten Tipps und Tricks Video gehen wir weg von den Drehungen und schauen uns gemeinsam die Weaves und Vines an. Euch gefällt, was ich hier mache und ihr wollt immer direkt mitbekommen, wenn ein neues Video online kommt? Dann klickt einfach den abonnieren button Das war's für heute von unseren Step-Turns und Pivot-Turns. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao.